Was muss ein Mann, tun, um mein Nickerchen zu bekommen? Oh mein Gott. Ich will doch nur in Ruhe und Frieden pennen. Äh, Chloe. Chloe. Chloe, Ihr Charakter involviert im versteht ihr es? vertierte Fischköpfe in der Reihen, bitte nicht. So, ich nehme an, das war neu. Ne? Ich bin mir nicht sicher. Ja, und mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich wollte heute ehrlich gesagt gar nicht aufnehmen, weil ich habe noch einen paar auf Reserve. Wir haben heute Samstag einen habe ich noch für morgen. Der letzte Kampf gegen Lin, aber ja, mir ist langweilig. Deswegen deswegen machen wir hier wieder ein paar ne? oder zwei oder drei, je nachdem, wie lange ich brauche. Ne? So, ich habe vollkommen vergessen. Ich habe Bandgespräche, glaube ich. Ne? Oh, ja, habe ich und ich bin schon wieder als gerade aus meinem Raum rausgegangen, bevor ich mir die angeguckt habe geht noch nicht ah, Junaka. Schüss, Junaka. Ja, ja keine Ahnung ich habe nicht gut geschlafen ich habe gar nicht geschlafen glaube ich deswegen habe ich mittags ein bisschen geschlafen ich bin vor zwei Stunden aufgewacht ich mir gedacht so jetzt noch aufnehmen was soll ich denn sonst machen ne? gut ähm, ich habe einige Bandgespräche gemacht ich habe wieder Leute mit bei left trainieren lassen damit die die Erfahrungsboost ja bekommen, wir der Erfahrungsboostskill von ihnen. Ich habe insgesamt sechs Charaktere. so also all die Charaktere, die ihr jetzt seht, hier. Die haben Erfahrungsboost bekommen. Ich wurde ohne Herzschlag geboren. So, Eddie hat jetzt endlich. Ich hätte eigentlich die Charaktere, die nicht Erfahrungsboost hatten, gar nicht letztens deployen sollen, die irgendwie nicht den maximalen Amount von äh, Erfahrungspunkten bekommen haben, ne? Und trotzdem. Wir sind der Bogenschützen wäre eine gute Frontkämpfer mit dieser Einstellung, ne? Das zu ja, Stimmt, es gab ja so ein T, so ein T in die Spiel, ja, ne? Und dann es halt hier nicht. Ey. Wir haben echt einen Charakter, der voll pro T T ist, ne? Und äh, und ich mein themen in Spiel. So, wir benutzen heute mal Pandreo. Ne? den haben wir noch nicht benutzt, weil ich brauche einen Heiler und alle meine Heiler sind schon Level 3 Deswegen habe ich Pandreo jetzt mal hier den erfahrungsfuß gegeben. Also heute sehen wir mal jemand Neuen in unseren Heiler-Ring. So. Dann habe ich noch zwei Leute mit Lynn trainieren lassen. Einmal wieder Pandreo, der mit der Geschicklichkeit plus zwei bekommt. Keine Ahnung schon Support mit denen, ja, ne, ich habe mit denen Support mindestens C. So, dann habe ich noch Alfred mit Lin trainieren lassen, damit er auch noch plus zwei Geschwindigkeit kriegt. Dann habe ich seinen Verteidigung damit ausgetauscht. Er hat schon von IKEA Verteidigung plus zwei. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit Alfred brauche ich mehr Geschwindigkeit, weil, was ich da letztens gesehen habe, da war nicht gut. Ist irgendwie langsamste Person in meiner Gruppe, außer meinen Rittern, dabei denen ist Geschwindigkeit nicht wichtig. So, damit mal alle äh, von diesen Gesprächen. Ja, ich rocke immer noch hier Royce Klamotten, ne? weil warum nicht? Und dann habe ich noch ein paar Unterstützungsgespräche freigeschaltet. Die gucken wir uns auch noch an. Ne? wird jetzt nicht so lange dauern glaube ich nicht seit der letzten aufnahme habe ich mir übrigens auch ähm, die bei Lev amiibo hier zugelegt von super smash Bros. Was? ja ich hätte mir die so oder so geholt ich hätte mir sowieso alle Fire emblem amibus geholt aber jetzt wo ich das spiel am spielen bin und ich sogar belohnung dafür bekomme ist irgendwie jetzt der richtige zeitpunkt ne? so falsches menü also ich habe jetzt einen mehr ein Ticket mehr mit dem ich hier äh, kostüme und so freischalten kann, und ich habe halt genau ausgerechnet. Und anscheinend braucht man jedes Feier im wo das bisher rausgekommen ist, um alle Kostüme und alle Musikdinger hier freizuschalten. Ich habe mir corin auch noch bestellt, ist aber noch nicht gekommen. Und dann gäbe es noch, ich habe mir die weibliche Version von Köln bestellt, weil die, weil ich die als mehr kennen, ansehe. Und es gibt noch die männliche Version von kreuen die müsste ich mir auch noch holen, dann könnte ich mir alle Kostüme hier freischalten. Aber ich will nicht männlichen kunden vielleicht nur weibchen und ich möchte nicht zweimal die gleichen Charaktere mehr oder weniger um alle kostüme zu bekommen dann müsste ich das machen ne? ich mache das ja jetzt nicht nur wegen kostüme ich habe mir so oder so ja die Fire emblem amibus irgendwann mal alle geholt ne? aber jetzt wo ich jetzt wo irgendwie eine belohnung nebenbei mit verbunden ist während ich gerade spiele kann das ja nicht schaden ne? So. Ähm wir haben einen B-Support mit Alfred. Nicht mal mit Prinz Alfred anreden. Ich stehe über dir. Ich brauche dich nicht mit Prinz anreden. Warum ging es noch mal im ersten Support? 体作り Irgendwas sagt mir, du die Nacht wird nicht ankommen. normalerweise ist das? Ich bin mein, mein Charakter ist sich aber dauernd nur irgendwie einmal beschweren. Ne? Ich möchte nicht, dass du das machst. Du störst mich mit was auch immer du machst. Ich werde den Sonnenuntergang rennen, meine Frust abzubauen. So. Uh, oh, neue Seite. Und dann lapis. Sie war irgendwie der einzige Charakter, mit dem ich ein Ding sehr freischalten konnte. Ich habe jeden anderen, ich wollte erst die anderen Hauptcharaktere, so, so, Ivy und äh, Fogado, Alkris und so. Ich habe den All meine Geschenke gegeben, aber kein Gespräch freigeschaltet, deswegen habe ich mal geladen. Ich glaube, es ist irgendwie die einzige gewesen, bei ein Gespräch ein Gespräch Nö, ich dachte, ich mich beschweren, aber ich habe Das ist sie wird Wort. Das ist es. Das Ich das ist ein bisschen anders. Manuga, das ist ich Das das also ist immer ein Beutel und dann packen man ein Stein. So eine out Art auf Kontextszene gewesen. So, nächste, wo ähm, gerade und hat プレテンシア 嬉しいな。あまり喜ぶようなことじゃ それで遊び歩いてるってこと治安を守るため<笑> das klatschen? So, was ist da noch eine Menge übrig hier. Ja? Okay, Igrist und Ivy. Dein Drachen, ich möchte ihn abschießen. Hast was so, Ich habe es mada Anna wir schon Diamant und meine Kutua ja ich weiß das bedeutet erster, ja, weiß, das bedeutet erster ja. schritt <lacht> bedeutet beginnen wenn man nur zwischen zwei nomen benutzt dann verbinden sich die beiden Epo bedeutet schritt erster und schritt erster schritt das Klärchen. Und Diamant und Tibera. Ich versuche all die Hauptcharaktere irgendwie so Support zu geben. Zum Ende des Spiels. in den ort bin ich unterwegs in den Ort。 In D, sprich mich nicht an. Ich bin aber noch höher gelebt als du. Ich habe sie noch kein einziges Mal benutzt. Ja, außer im Startkapitel, wo ich sie bekommen habe. 私は闇を守るために muss ich neuesten ne ja ich überlege ob ich das auch auf Screen mache weil aber Keine Ahnung. ja lass mal ja, kommt dann für uns wander ich okay. bin relevant hm. so wen haben wir denn hier noch nicht wir haben alle schon auf C was rede ich eigentlich wen nehmen wir denn ja was jemanden, den ich noch nicht, ja, Bonnet und Bonnet und die beiden waren, er war der gefolgs-Typ von ihm, ne? Ja. Weißwürste, uh, 3 plus so, drei, pfanne alles bis auf Magie kann man machen und ein seltener Fisch. Pharma es nicht, wander. Er hat irgendwas über meinen Mund gesagt. Shinryu-sama <lacht> Das Ich habe fünf Leichen in meinem Keller versteckt. So, ein Ding haben wir noch bekommen. Für wen? Die beiden. Ja, okay, macht Sinn. みのありがとう。 おじつけ bedeutet einer. にしたはずだが違う違う eine Person, zwei Personen, drei Personen. Ich habe nicht, ob das genau richtig war, aber. <lacht> also hat einen Titel vergessen. Ich <lacht> <lacht> Hm. Trotzdem schaffst du es nicht Essrang. Essen auf den Tisch zu zaubern. Da. Ja, über die Augen aus dem Weg. Boom. Ich habe ein paar Ringe hergestellt. Ich habe ein paar S-Ringe bekommen. Da ja, wir uns gleich drum. Ich glaube, jetzt haben wir alles nicht. Ne? Ich bin immer so paranoid. Ich will nicht hier weggehen, bevor alles erledigt ist. Dann das hat verpasst. Was soll ich denn dann machen? Ja, aber ich glaube, wir haben alles. Ne? Gut, dann gehen wir weiter äh, ja. aufbrechen. Zur Weltkarte. Hip-hip. Äh, ahoy. Keiner. Ah <lacht> Hip-hip, so. ja, okay. Ich nehme jetzt mal an, da ist nichts Neues aufgetaucht. Will ich das hier sehen dann? Was von Solm. Sie Sehe ich sogar nicht. Hm. Was ist denn der Unterschied von Training und Gefecht? Das er ja erfahren Level zwei Spenden Level 3. Goldener verzerrter, Silberner verzerrter Training. Hm, warte mal, warte. ach bei lev also okay Na, ja, so sind die okay das heißt die Nebenquest hier ne und hier ist wo ich als nächstes muss so und wir kümmern uns heute um Kapitel 15 die nördliche Festung auf der Suche nach dem Ring der Weltveränderin begibt sich die Gruppe zur nördlichen Festung das dürfte eigentlich nicht so schwierig jetzt sein ne? Dass auch unsere Charaktere ein bisschen stärker sind als beim letzten Mal, ne? Ich kann alle, ich kann alle Tiere aufnehmen. Von daher passt das auch. Ja, gehen wir mal rein, gucken, was uns da wartet, ne? Okay, ich meine, ich habe gesagt, ich meine, ich habe jetzt gerade gesagt, es äh, wird einfacher, aber ich bin sowieso über meine schwächeren Charakter. aber wir bekommen einen Tänzer. この場所。いつ化け物。え、満唆げた。どうしよう。 中 <laughs> hast du て getroffen 誰 nee? okay das hm. eine sehr komische Sprechweise manchmal. Geil, genau auf so was stehe ich. <lacht> という私 sie hier in den Kampf mitnehmen. は18。 verdammt richtig ich will einen neuen ring ich sollte mir die nächsten ich soll ich sollte mir die nebenquests alle ausschreiben bis ich irgendwie alle meine ringe wieder zurück habe ich habe das gefühl wird die ringe äh, die Nebenquests viel einfacher machen <lacht> ich laufe die ganze zeit nur mit drei vier ringen rum ich könnte voll viele haben <lacht> Oh. Ähm. Wie? Versteck okay, dich! nicht dich! Versteck dich! Versteck dich! Versteck ist da ist der karten er bedeutet wir werden so Okay. Okay, neun Leute nur. Okay, Cidal entkommt. das sind Sieg. Okay. So, heißen oh, Kia adept Yes. Ich brauche mehr von denen. Oh. Jetzt ein Tänzer. Ich habe mich schon gewusst, <lacht> habe ich schon gefragt. Ja, wann kriege ich mal endlich mal einen Kia adepten wieder? Ey? Weil Fram ist die einzige, und wenn ich jetzt John zum Oberpriester machen würde, dann hätte ich gar keinen mehr. So Künstler, das sieht ein berühmter Tänzer aus. Soll er ist auch ein talentierter Wahrsager, der eine Auer des Mysteriösen pflegt. Künstler, die den Kampfgeist verbündeter heben und ausführen, einer weiteren Aktion ermöglichen. Du hast äh, 15, und du kannst kämpfen. Was du ja eigentlich? Tanz. Zu Beginn der Runde werden bei Vermüllung im Umkreis von zwei Fehlern zu einer zehn ihrer maximal KP wiedergestellt Das ist oft Standard von Tänzern so eine Fähigkeit. Ne, so mir ist schon direkt aufgefallen. Ne, Irgendwas sagt mir. Ah, verdammt. Ich habe gedacht, wenn ich hier reingehe, dann äh, würde ich irgendwo anders hin teleportiert werden, weil das sah irgendwie so aus wie so Teleportationsdinger. So wo muss ich hinflüchten? sind eine Menge Türen und so no, hier ja, aber wir gehen natürlich erstmal hier alles abchecken ne das heißt ich könnte jetzt eigentlich hier hingehen das frei machen und ihn dann hier rausgehen lassen aber ja voll einfach ne, ne. so ich glaube wir wollen nur ein Heiler heute hm. Hm, ich wollte eigentlich Pandreo heute benutzen was so, ähm, ich habe hier exklusiv nur Axtkämpfer gesehen, bisher glaube ich, so, ich sehe natürlich jetzt nicht gegen was ich als Kämpfe ne? sind natürlich Lanzenkämpfer und Magier. So, ich werde definitiv nicht hier reingehen. So, ich brauche ein paar. Axt und... Hm, also Jade wäre hier eigentlich perfekt, wenn ich die hier platzieren würde, ne? Ich glaube, alle Charaktere, die noch so Level 17 sind, wollte ich mitnehmen. im hm. Diamant mit. Wir nehmen... Oh, ich habe noch einige 16 Charaktere. Okay, dem Zitrin mit. Wir nehmen Lapis. Bei dem Clan. Okay. Ein Heiler erreicht, ne? Bei neuen Charakteren. Einheit erreicht, glaube ich. So. Hm. Ich war hier 20 Arka, ne? ja gerade bei und Arkan, Du machst jetzt mal Pause. Oh Chloe, genau. da keine Action bekommen. So, ich kann Tibera versuchen, auf Level 20 zu bringen. aber wenigstens ein Klassenwechsel. Zwei Level werden wir ja wohl hinkriegen, ne? habe ich denn hier alles? Ich habe Magier, ich habe, aber ja, ich habe zwei Magier, Axtkämpfer, ich habe Schwertkämpfer, ich habe Schwertkämpfer, ich habe Lanzenkämpfer. Ich bräuchte einen Bogenschützen, vielleicht, ne? schütze Ist überhaupt schon, ja. Bogenschütze, Bogenschütze, ne? Gut. So. Ember, ähm, Lynn und Baylab. Oh, einer, Sie hat noch gar nicht ihren erfahrungs Erfahrungsplus Dingen. Ja, beim nächsten Mal. Okay, wer hat noch nicht Erfahrungsplus? Du. was ja eigentlich gar wenig da gibt, ne? Sie bekommt ja nicht die Fähigkeit. Oder bekommt sie die Fähigkeit auch einfach so. ist Ja. Bekomme bekomm ich diese Fähigkeit nur, wenn ich ausgerüstet ist? Oder ich gebe ja einfach einfach bei Bileto Bileto. So, wer nimmt denn hier Lynn? Für mehr. Wer, wer macht denn hier am meisten Schaden? Eti, ne? Tatsächlich. Und hm. oh, dann nimmt sich noch jemand hier Ike. Ich will sagen Chloe. Einfach nur, damit sie mehr Schaden nimmt, äh, auszeit und einstecken kann. Ja. Wie es aussieht, bekommen wir gleich noch einen Ring nach diesem Kapitel, ne? Würde ich sagen. So. Haben alle, ne? Alle wichtigen Ringe verteilt. Stell mal auf einer vor, ich habe so zehn Ringe, denn Dann könnte ich jeden Charakter eingeben. Dann haben die schon absichtlich gemacht, ne? Damit ich halt nicht so viele... Wenn ich nicht so viele Ringe irgendwie ausrüsten kann. So, ich habe gesehen. Klar. Wird da bestimmt jemand noch bessere Zauber haben, ne? Nee keiner Feuer plus so Heilstäbe ähm, Heilung plus 9 und 18 ich hätte sowieso mit ihr nicht angreifen ne so gehen wir mal ein pur -Tipp, falls unser tänzer hier Probleme kriegt hm, dann sind wir eigentlich völlig ne so erster zug ziemlich einfach wir platzieren wir platzieren warte mal, ich kann sie gar nicht da platzieren ne? doch kann ich äh, wo ist sie da erster zug ziemlich einfach wir platzieren einfach jade hierhin sie kümmert sich um die beiden als erstes und der rest wird improvisiert Packen wir den Hauptcharakter nehmen für mehr Schaden und so. So. Und dann dürfte das halt eigentlich machbar sein, ne? War nur ein Heiler, ne? Die Sache ist, wenn man ein Heiler mehr hat, mit dem ich sowieso nicht angreife, das bedeutet dass ich habe weniger Leute zum Angreifen, die an Erfahrungspunkte bekommen können, ne? Macht das Sinn? Ich bin so paranoid die ganze Zeit. Ich habe alle Dinge ja. Na los geht's. Ey, ey. Willst du was, wissen? Wammow, das Leute beschützen. Das weiß ich von Tales of Graces schütze ist zedal und verlief ihm zur flucht ähm, äh. so erster zug ziemlich einfach kurz dich hin du kannst eigentlich das hier ausrüsten ne? Dann packen wir den Hauptcharakter daneben und du kriegst auch mehr Erfahrungspunkte, ne? Wegen Lehrkraft und so, ne? Tut sich das dann stapeln? Bekommt sie dann 40 Prozent mehr Erfahrungspunkte? Immer eine gute Frage, ne? So, okay, ich kann nicht hier so rumlaufen. Ich muss hier nach rechts. Ich muss hier nach rechts. So, noch irgendjemand so boostende Fähigkeiten, nee, ne? gerade auf oh, ich kann ihn gar nicht spielen oh, oh. da möchte ich doch vielleicht ein paar leute hier mehr anlocken So jetzt so ein ragnarok ne? ragnarok teleport Okay, das heißt ich bin ja abhängig davon wie er sich benimmt okay, die machen irgendwie keinen schaden zum glück uh -oh. okay, zum habe ich ein vorgatif mitgenommen nicht hat sie 40 prozent mehr bekommen oh. Oh. Oh. obwohl ah, die kommen hierhin sehr gut ist besser So, und ich habe mich hier vorbereitet kollegen stehe genau hier richtig du machst ihn nicht mit einschlag fertig natürlich nicht okay, warum hat er zwei elfenlichter ausgerüstet mache ich hier eigentlich schon wieder sieht so. okay, eine sehr relativ einfachen level aus bisher Ey, ey. So. Ähm, wo ist bei Du hast bei Lef, ne? Weil bei hat ja diese Tanzfähigkeit, ne? Das heißt, wenn ich das jetzt hier richtig anstelle, dann könnte ich hier für mehrere Charaktere tanzen. kann zum Beispiel hier hingehen, ne? So, du machst eben Platz. Alter, Diamant, die, die einfach weghaut. So gute Idee, den schwer zu geben. So, wenn ich alle hier so platziere, ne? Schaffe ich das? Wäre perfekt nämlich. dich hier ne? also auf schnee wird sich dann um wen kümmern Komm ne? ja, mal. ja ne, ich könnte auch mit linia so fern angreifen wenn ich perfekt. Wie sie mit ihrer Leichtlanze mehr standard macht, mit als mit einer Eisenlanze. So, wenn das jetzt so funktioniert, wie ich mir dachte. Also, wenn ich so richtig aufgepasst habe, dann funktioniert der Aktor so, ne? So, jetzt ich sie hier hin, ne? Sie verbindet sich mit... weil left, left setzt, Tanz der Göttin ein. Das gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Jetzt können sie alle noch mal bewegen. Sehr geil! Ah, Blöde ist sie sind alle außer Reichweite. <lacht> so warte mal eine Art Verlegung. Ja, werte ne? Verlegung habe ich schon bewegt. Ja, ne? das Problem ist, das hat es jetzt nicht so gebracht, glaube ich. Hm. Geschicklichkeit 5 Leider hat es das nicht so gebracht, weil ich niemanden erreicht Guck mal hier. Ah, perfekt. Warte. Komm du, du mal hier in. Du hast ein Donnerschwert. Und du hast es mal hier Abwaltung aus, damit wir ja nichts kaputt raus. Jetzt gehen wir hier rein, <lacht> perfekt. Also, ein guter Zug. Ich merke gerade, aber die haben keine wurf oder so, ne? Nee, reichen gar nicht. Ähm, ja, warum nicht? ne? war ich habe sorgt für da kommen noch leute gleich aber ein guter zug fand ich jetzt sind weit wie in den das sind die B tänzer in feiern die reihe in diese schwäne verwandeln können und hat drei tänzer je nachdem wo du ich im spiel befunden hast einer konnte nur irgendwie eine person heilen aber hat noch irgendwie statuswerte erhöht einer konnte nur zwei gegenüberliegende also links und rechts oder oben und unten und eine einer konnte alle oh, du musst es natürlich echt noch ein heim verballern ne? ich habe dich ja fast gerettet gerade So. Guck mal Voilà so ähm, Die hm. ja, macht jetzt platt. er ja, wird sagt mir aber, sobald wir den retten oder sobald wir in den seine Nähe kommen, geht der echte Kampf los du haust ihn gar ja nicht weg ne? Die sind ganz schön schwach aber nehme ich mal an ist so gewollt ne? mit er mir nicht Oh geschicklichkeit Boah. so dich würde ich gerne Machen wir das mal? Ach. Überlebt sogar mit 1, 2, 3. Okay. Läuft bisher. Ziemlich einfach bisher ins KPL. Äh. Ach, meine Magie sind noch unten. Na, gehen wir hier rein. So. Hi. Der war meiner. Mm. Glänzen ja ich meine die Heilung die habe ich gesehen aber irgendwie so ein glänzender sterne bei ihrem Kopf war ja, cool ich nehme an ich muss mit dir reden ne jetzt also bekommen wir den Ring, ne? Kannst du Oder noch was mit tabino ist. Warum tun Leute ihre Ringe überhaupt in diese ganzen abgelegenen Plätze hier aufbewahren? Emblem von Fates. You are the ocean's gray wave, destined to see. Ich Just out of reach. Ja. Genau. Korin heißt kamui im Japanischen. Im Version. Japan es gibt ehrlich gesagt hier diese Anlehnung an... an... Äh, wir nochmal... Dragon Maid, hier diese, diese Anime Kobayashi's Dragon Maid. Hier auch einen Charakter, da ist Kana Kamui. Und das Kind, das man in Fire Emblem Fates haben kann, mit Corinne heißt Kana. Also egal ob Junge oder Mädchen, das Kind von Corinne heißt Kana. Und in der japanischen Version heißt sie Kamui. Also irgendjemand hat davon irgendjemand abgeguckt. <lacht> Und ja, ja, irgendwas hat mir mehr... okay. Die machen dazu. Wenn ich habe schon gedacht, da wäre wär ein bisschen zu einfach gewesen. Also Kana Komui. Kamui, Kamui in Japanischen. Die Tochter und der Sohn heißt Ka äh, Kana. Irgendjemand hat von irgendjemand abgeschaut da. Ich glaub, vor allem im hat allgemein viel abgeschaut von anderen. Es gab wortwörtlichen Charakter, der aussah wie L von Death Note. So, Damit kommen das Lem von Fates kann Drachenadern aktivieren. Eine Magie, die im Innern des Landes schläft. Ja, Drachenadern im fates waren zu so bestimmte auf, auf Karten gab es so bestimmte Punkte, die man aktivieren konnte, mit denen du mit der Level interagieren konntest. Manchmal hat die Level einfacher oder schwieriger gemacht. Aber jetzt hat hier irgendwie so eine fähigkeit ne? okay erlaubt es bestimmten feldern einen besonderen effekt hinzuzufügen Kia der beschafft eis so in die bewegung wie dann. ah das ist schon wieder abhängig von der klasse die man ist furchtbare aura initiiert den in kampf können sich ziel und benachbarte gegner ist jetzt eine runde lang nicht bewegen nicht schlecht Einfach angriff bei drei felder in einer reihe die felder werden dadurch ein gelände aus wasser verwandelt Okay, cool. Ja, cool Der gute ja. ist. Nope. Ehrlich, um mich herum ist überall die erstmal. Die Macher vom feiern scheinen definitiv die weibliche Version von Kreuden. Als mehr kennen zu pushen. Weil überall ist überall wo Corin vorkommt, ist meistens immer die Weit-Personen-Version davon irgendwie vorhanden. gm emblem kann kann Gegnerbewegungen einschränken und Gelände erschaffen, um sowas Kampfgeschehen zu steuern. Die Synchrofähigkeit drachen fügt den Gelände je nach Bündnisart-Typ-Effekt hinzu und Tick-Flammen und Miasma. Äh, die Bündniswaffe Doppelkatana ist anders als die meisten Schwerter stark gegen Lanzen und schwach gegen Äxte an äh, der Rewa-Weppen, also gegen Lanzen und schwach gegen Äxte. Die bündnisfähigkeit furchtbar auer findet ein ziel da habe ich gerade alles gelesen ja. du hast eine axt warum soll dann also dahin gehen? ich könnte stattdessen lieber tanzen hm. warte ich kann, dann so ich kann einfach so aktivieren kann einfach so aktivieren Ah, sagst du dazu? <lacht> Eis. So. ich kann auch nur da lang. Ne? Oh, jetzt muss ich hier unten rechts lang. Okay, Kapitel wo die, so, so welche Kapitel sind ziemlich einfach, weil wenn das so abläuft, mir das vorstelle, dann wird hier nichts passieren, bis ich. Ich habe mich schon bewegt, Kollege. Weil so, wenn man solche Kapitel hat, wo irgendwie so geschlossene Türen oder irgendwie so sind oder Gebäude, dann kann eigentlich nichts tanzen gibt einen weiteren Zug. So Erklärung abgeschlossen. Ich tanze vor jemanden, er tanzt vor jemanden. Diese Person kommt einen weiteren Zug. Tänzer sind broken in Fire Emblem. <lacht> so. Ähm wie gesagt so kapitel wo irgendwie so geschlossene gebäude oder so sind die sind normalerweise ziemlich einfach weil weil selbst wenn der gegner sind die bewegen sich nicht weil ich die nicht sehe ne? das heißt nichts wird passieren bis ich irgendwie die türen aufmache außer die gehen irgendwann automatisch auf von daher ich könnte das halt hier super chillig werden gerade ja. Hat sie jetzt schon die Glück plus 4 bekommen? Hat sie sogar. Ah, selbst wenn man... Okay, jetzt wenn er ausgerüstet ist, kann ich schon aus... Ist das schon aktiviert? Okay. Alter, warum, warum habe ich das gerade aktiviert, wenn ihr sowieso nicht hinkommt, man oh, Level 20. Okay. Okay, das ist ein bisschen doof hier. Ähm, ihr seid ziemlich stark. Wen kann ich hier platzieren? Ohne zu verrecken. Okay, da haben wir noch Magier, ne? Geschicklichkeit 12. Sie wird von nichts gedoppelt, ja, ne? Ne. 22 22 und 26. Wenn ich dich also hier kaputt kriege, ne? dann nimmst du 22. Du nimmst 6, du nimmst du nimmst 10 und 2 mal 6. Das sind Menge Schaden. <lacht> Jetzt mit dir aus Ist sogar noch besser, aber du erreichst sie nicht. Doch du sowohl, aber ich das kein Donner. ausrüsten würde doppelt sind sogar Aber ja. Aber so ähm, jetzt mal zu hm. mal ich will sie jetzt nicht so weit nach hinten platzieren man Doppels. Ach, Donner kann ich doppeln. Ne? Oh. So viel zu meiner Strategie. Verdammt! Äh, Gibt es irgendjemand der noch hier... Du, du, bist natürlich zu weit entfernt. Ne? Hey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ja, mal. Verlegung. Haben nicht du als Verlegung? Gottverdammt. Äh. Ah. Bin so unnütz hier. Hin, so ne? ich meine, ich kann sowieso nicht doppeln. Von daher kann ich sie auch da platzieren. Ne? So, du kriegst den sogar da und jetzt so komm mal hier Kriegst den sogar down kommst du hin für sie Ho! dann greifst du ich eigentlich wohl hier im Platz ne? platzieren dann treffen die Axtleute leute mich die Axtleute, die Axtpersonen. <lacht> sehr cool Ernst hat einen Erfahrungspunkt so und sie müsste eigentlich jetzt hier überleben ne? cool äh, du kannst mal ihm deinen anderen Donner geben und mit der greife ich sowieso nicht an ist wieder geplant ich muss ich muss ich muss und oh, du hast auch donner was donner drei schaden ich muss das okay, hallöchen na wie geht's wie stets wenn du mal einen Kill hier abholst. Perfekt. Wo ich eher auf den Schwertkämpfer losgehen würde. Kannst du mir noch erreichen? 1, 2, 3, ja. Dann kommt... Chloe. Ne. Ne. was sie für einen schaden macht auf einmal das Tomahawk ist Tom viel zu überpowered mann okay nein sie haut ihn nicht kaputt ist klar außer sie kritisiert mit 55 prozent ja wohl hin oder Bam. mädchen echt gute level ups so, mhm. so, richtig down. Oh, ja. Ja, ich glaube lehrkraft tut sich nicht äh, hier doppeln da habe ich da war mehr erfahrungspunkte bekommen okay, entschuldige was du kannst kein wie viel 27 verteidigung auch oh, gegner What? Meine Gegner werden dadurch voll zu Tanks, ey. Was ist das denn? Man muss die Drachenadern hier einsetzen. Ah, kann, geht aber nicht. Was ist das denn? 20 verteilen ich glaube takt aber ah, wenn man keinen schaden macht dann bricht hat die gegner nicht cool. da kann ich eigentlich nichts gegen den machen hier gerade ne? nicht so viel ich nehme an du kannst damit nicht doppeln das machst 26 schaden solange ich irgendjemand über 26 hp habe ist das in ordnung ich mache IN. du ich mag irgendwie schaden Und du machst mir sechs schaden voll krank ey. die bekommen 20 verteidigung und resistenz das mies nice. so, ich gehe nicht auf die treppe falls da gegner rauskommen so, oh, ich habe mein tänzer vergessen äh, schon nimmst du denn du überlebst hat du hast eine menge ab hier sich gerade so, natürlich in jedem zug getanzen, tanzen für erfahrungspunkte ne? Ich weiß nicht warum ich angreife wenn ich jemanden zum heilen ab hier keine ahnung für mich zu und support punkte und also was so. der hat sich jetzt eiskalt nicht da weggelegt kollege nicht cool man noch nicht da im nächsten zug aber damit kann ich dich erledigen du stehst gerade echt doof ne weißt du eigentlich Es wäre sehr gut, wenn du einen kritischen Treffer machen könnt, ne? ich mein, du könntest. Du kannst vielleicht auch ein bisschen scheinbar. Ja, du hast sie natürlich wieder weg, ist klar. Level noch recht chillig. Okay, warum sollte ich zu anders anderes wechseln? Ich treff 100 Prozent. So, da war nervig. So. So kann ich der einfach nur aufmachen? Nee. ein AP unter. Ich will die Tür noch nicht öffnen. Wer weiß, was dahinter ist, ne? Im Vergleich zu der letzten Level ist das hier recht chillig, ey. Und keine komischen Zelte, auf die ich hier aufpassen muss und so. Macht das Level schon relativ easy peasy. So, oh. so nächste Gruppe von Gegnern. Ihr seht ja genau, deswegen ist hat ja voll einfach. Man kann ja einfach voll bestimmen, wo man als nächstes hingeht, was man macht naja ziemlich easy peasy okay wie viel FPs durch brauche für dich nämlich 250 ich glaube nicht dass hier noch irgendwas sehr ansteckendes kommt ich so irgendwie hat gefühl so du hast dann kann ich ihn platzieren niemanden wieder. Ich komme hier auf mich los. Mhm. Sie hätte da platzieren können. Nee. Was war? Ja, ich kann auch Okay. Ich glaube, ich kann meinen Hauptkrakta da einpacken, ne? Muss mein Tentzart? Der ist aus der Reichweite, ne? Ja. Nein. Ja, muss ich wohl warten, bis er auf mich zukommt. geht nicht schon anders mhm. ah, die bewegen sich noch nicht mal wie unhöflich Dich hier platzieren, du nimmst sechs Schaden, du nimmst eine Menge Schaden von ihm ne? 26 und du willst halt überleben, glaube ich. So, ich habe jetzt nicht so viel gerechnet, ne? das sind. Oh, oh. Das sind äh... 15 mal 2, <lacht> aber ich platziere ihn noch daneben. Ne? das sind 14 mal 2 28 und du machst oh -oh. <lacht> äh, du machst 6, du machst sie müsste halt eigentlich überleben, glaube ich. Ne? Ich habe jetzt habe ich sehr richtig nicht gerechnet. Glaube nämlich nicht. Halt. Nur den ihr machen. So jetzt wird sie definitiv überleben. Oh, kp plus sieben? Nicht schlecht. Los geht's Null und ich hau dich mit einem schlag weg das heißt du hast mir sowieso nicht zwei schaden gemacht hier doch nichts befrieden, Geist, wenn man magier mit einem schlag weg kann Hier rein, versucht nicht zu kritten, aber wenn du doch tust, dann noch äh, immer äh, vielleicht nur Level abholen. Will ich? Nein, hat nicht gereicht. Hat gibt es jetzt nicht. Hm, ich könnte ihnen den Kill geben. Ich werde versuchen, ihn auch Dings zu bringen. Auf Level 20. So, wer machte noch Lehrkraft hier? Du, ne? Ne? Äh, du, du brauchst eine Lehrkraft. Aber ja, perfekt. Ah, jetzt ist sie kurz davor, 250 zu haben. Aber in dem Moment, ich dem ich schon gesehen habe, wo ihr verschlossene Gebiete sind, habe ich mir schon gedacht, wird ein einfaches Level. Elfenflut. flut hat keine Chance. Oh, Nerv mich. Oh, ich gebe keinen Erfahrungspunkt dadurch. jetzt komme ich da nicht ran. so jetzt. Na, der dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, ist Ich habe jetzt einen Tänzer. Das mache ich aber den ja. Tunzer, Tunzer, So. 13, 13, 13. Definitiv brauchte definitiv keinen zweiten Heiler dafür. Ich versuche mal Diamant hier auf 20 zu bringen. Aber wie ist ein Charakter ja wieder abgeschlossen? Erstmal fürs erste. Oh Gott. Ein Kritiker von sie weg. Ja, ja. Kommt ihr direkt, ist klar. Du hast aber bestimmt ja los weg, ne? Mit einem Schlag. Ups. Mit einem Schlag weg Zwei Kugeln zwischen die Augen. Okay aber hier, Stahlschwert, Silberschwert. Und ich kann ich nicht hier rein platzieren, weil dann kommst du dicke Schaden. So. so Eddie. Oh, perfekt. Sag so toll zu sehen wie meine charakter jetzt alle voll stark sind geschäftigkeitsheb äh. ich <hums> <hums> <hums> <hums> <hums> verteidigung <hums> passt Kann ich dich hier reinplatzieren oder du vollkommen zerstört wirst? Das ist niemals eine Frage, die man sich stellen sollte. Am feiern beim spielt man muss immer alles vorher ahnen, okay? So. keiner von euch doppelt mich, keiner von euch macht schaden Weißt du was? Ja. Yeah. Irgendwas sagt mir, ich werde nicht. Ja, irgendwas sagt mir, ich werde nicht so viele Dings brauchen. So viele... Wäre ich ja schon wieder leicht nicht, ne? Aber da oben kann ich jetzt ja aufladen. Zur Not. Okay, ist ein bisschen crowded hier. Oh, ich kann sogar hier angreifen, nicht wahr? Sagt das doch, dass du jemanden erreicht? So bist du so blöd und gehst irgendwie lieber auf jemand anderen los? Ich will wirklich mal hier, hin. obwohl, wenn ich dich hier Bewegt dann kannst du ja damit sie wenigstens ihn treffen. Ja, ich muss sich da ausbewegen, du sie heilen kannst. Dann pack ich dich hin, du tanzt für ihn wegen meisten Erfahrungspunkte, weil er Einheit ist. Dementsprechend müsstest du meisten Erfahrungspunkte kriegen. Ne? habe ich mal irgendwann weniger erfahrungsmittel bekommt, je länger man tanzt in einem kampf das war dem freien dem feld glaube ich okay. ähm. ich könnte schwören ich habe den dings ausgerüstet aber ich nehme an wenn sie die fähigkeit einsetzt dann wechselt sie zu einer anderen waffe ne? zu dem hammer immer tors hammer tor ist hammer So und da haben wir aber oh, das ist ein Schwertmeister sich so gerade egal gehen wir den Diamant für die Erfahrungspunkte? Erfahrungspunkte oh, er kriegt definitiv vier Level 20 gebacken Dann können wir schon mal da reingehen und gucken, was hier. Was wir ja öffnen, ne? wir sind beide in der Luft am fliegen. So, ähm ich sollte mit ihr ja öffnen? palim, palim. Oh, hallöchen. Das Kapitel ist so einfach, ne? Weiter fährt. 1, 2, 3, 4. Ah! Wo ist er? Wo ist er? Habe ich ihn schon bewegt? Muss mal Tänzer. Da. Aber der weiße Arad. Deswegen habe ich ihn nicht erkannt. Ich dachte, er ist aber klammern. jetzt verbunden hey, er nicht das war das Bild von Cory ne? keine Ahnung so egal so du gehst rein machst ihn höchstwahrscheinlich platt wir lassen mal die Tür jetzt zu er mich an so eine Level aus Fire Emblem Fates da es so eine so eine Schneeschaufel Mission oder dümmste konzept aller zeiten für eine karte in feiern was in so einer kleinen in so einem kleinen dorf und die gegner waren alle irgendwie da gab es irgendwie so schnee äh, so schnee äh, haufen auf der karte ich habe noch mal mit ihr angegriffen wegen erfahrungspunkte und äh, diesen Sch diese Schneehaufen musstest du kaputt machen und unter den Schneehaufen jetzt Mal wenn du einen Schneehaufen kaputt gemacht hast waren da entweder Gegner drin versteckt oder der Weg wurde freigemacht und da wurden dann Gegner enthüllt. das ist das dümmste Konzept aller Zeiten und da waren jetzt nicht nur irgendwie so weit nicht so drei vier Schneehaufen oder so der war bestimmt irgendwie die ganze die ganze Karte war gefüllt mit Schnee und da musstest ja alles freischaufeln dann hast du irgendwie jedes Mal so zwei oder drei Gegner, die dadurch erschienen sind. Und mein Gott, das... scheuert ist überhaupt nicht mit. Ich mach schon mal hier auf, ja. Vielleicht nicht so klug, aber mal schauen. Na, geht schon. Ich war annähernd in der Nähe. Hier. jetzt gebe ich diamant noch mal Den tanz mit der Inflat platt macht vielleicht reicht das schon für ein level up momente oh. nach aktion oder warten der einheit werden bei benachbarten fünf, fünf kp wieder gestellt und der unterstützung selber erhöht sich ein wenig uh. War eigentlich perfekt für meinen hauptcharakter ne? wenn mich alle lieb haben. Ah, so. oh, noch ein Kill. So. Kommst du da unten hin? Nein, aber wenn ich den hier mache, kommst du rein. Energie Tropfen. Hey, Stat Booster, die ich nicht benutze. Okay, hat schneid. Ich hätte vielleicht mal hier runtergehen, sollen gucken, ob ich die Nee, kaputt machen ne? Aber wir müssen versuchen. So irgendjemand hier Heilung, irgendjemand Heilung. Ne, voll. Ach, guck mal da, da komm Gegner. Nee, das ist perfekt das ist Erfahrungspunkte du ja eigentlich man kann sagen das ist viel zu einfach